Ein bisschen ordentlich aus. Das wäre Willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Deutsches Pilsner mit dem Löwen. Miau, welches Pesat Schön vor sich Gesicht, ja. Er muss ja. So, was haben wir da so? Ah, guck mal, hier steht ja gar nichts. Außer der Zutatenliste. Wasser, gestern Topfen, also deutsche boot Kommt aus Frankfurt oder Frankfurter Rohrperle. <lacht> Frankfurt oder, ja. Ganz äh, um die Ecke bei uns, quasi. Echt wie aus Brandenburg. Ach, guck mal, da ist ein Löwe drauf. Ja. Das sieht aus wie ein Karnickel. Bad, wie guckst du denn? Ach, da. Ja. Oder hast ihn abgefroh gesehen. <lacht> Keine Geschichte. Das Wichtigste steht drauf. Das ist auch nicht abgelaufen. Und ja, ja. ist halt ein geiler drüber drauf. Der sieht doch durstig aus. Mach auf. Kippen. Hm. Aufruppen. Einkippen. Guck oh mal. Ja spannend. ich kann auf dem Grauen hier. Oh. Nicht stellen mit Finger <lacht> halt. Einkippen. Gibt bist du nicht so aggressiv unterwegs, oder? Wie die jetzt? Ja, jetzt. Ja, ich Das Da ist ja nicht mehr viel drin. Ja, das, ist 0, das ist ein 0,33 Glas. Ja, da passt schon 0,33. Das So ein scheiß Glas hier. hingemacht, weg. Ja, wolltest du kein Blas Glas? Nein, das ist immer am Glas. Kein Blas. Naja, ja, ich hab schon ein bisschen. So, wie sieht es sich aus? Wunderbar aus. So stelle ich mir ein Bier vor, ein bisschen schäumiger vielleicht. Kannst du mal trinken? Wir haben nämlich hier die Regenfolge ein bisschen geändert, damit wir schneller trinken können. Meinst zum Wohl. Na? Der Krieger wird jetzt schon mit der Nase ein Bier. Aber? Ja, ist gut. Was für ein Krüger? Hm. Mein Krüger, meine ich eigentlich. Krüger. Was sagst du denn jetzt zu mir Geschmack? Über den Durchschnitt. Uwe. Ja, das werden wir gleich sehen. Hm. Apropos. Wie steht aus. Uwe, unten wird es eklig. Schöne Grüße von Antonia und Flori. Ja, Vorne oder an? Von und an? Vorne und an. <lacht> Gegenseitig. Wir ja, haben uns da was geschenkt darfst du die jetzt auf die Stirn kleben, damit jeder mal weiß, was der Uhr ist. Nee, das lassen wir mal so. Wenn die mal an Stirn war, dann kannst du die nicht mehr verwenden. Muss sie aufkleben. Ja, das kann ich machen. Na, nee, mach doch endlich. Schöne grüße an Antonio und Flori. Wie wird die kaputt Feierlich. Ja, <lacht> Nico. <kommen. Hey. lacht> <lacht> Nico rennt hier wieder rum in ein Zigeuner. Na, ich stand doch von Sigüäne, aber war das mir so? Ich nicht. Na, du bist auch, ob es adoptiert ist. Klar. Ja. Ich hatte ja eh so einen Galopp verloren am Sommer, gesagt. Ja. Genau so war ich halt genau gesehen. Oh, oh. Du musst von oben nach unten schneiden. Nein. Oh, ich hier mal eine Ausbildung gemacht, oder? Ja? Nico ist nämlich nicht nur ausgebildeter oh. Eingießer, der ist ja. auch ausgebildeter Aufkleber. So, willst du uns noch erklären, was äh, so ein Uwe ist? denn? Oder kernelt sich das hier von Arena? Ich dachte, das reicht hier, wenn ich das hier aufklebe. Okay. Ja, der letzte Schluck kommt drauf an. Ich bin mir sicher, es schmeckt nicht gut. Für manchen ist ja, der erste gleichzeitig der letzte Schluck und. Ja, da ist so. Ja, ja. Ich habe schon alles erlebt. Ich hab schon Albträume gehabt. Bei dem Bier hinterher ran die Bierkäste hat sich <lacht> Was war das jetzt mit der Uwe? Eh nicht. Wie schmeckt der letzte Schluck? Das ist schon fertig? Ja. War ja nicht viel drin, war. Ich denke mal, das ist die ist hier, guck mal da. Das war der Uwe. da. Schwimmt da. Aber ich finde doch gut, wie wir das machen, denn äh, ich gehe davon aus, dass der Uwe da ganz anders ist wie der Uwe hier. Nee, natürlich, das ist ja eine echte Uwe. Na, das, das ist eine Nein, der teilt sich, kommt immer drauf an, weil wenn du wenn kippst und die Unterströmung kommt und schiebt den nach oben so was bleibt man in der Eigengehäuser Genau, der, der, der, der trennt sich denn? Ja, die uwe habt jetzt Der trennt sich nicht. Klar. Ich zieh schon mal zusammen, du trinkst ja noch aus. Ja, und wie gut hat der Löwe gebrüllt? Wir werden... die auch, hat er Sie mal. Echt? Na ja. hat er nicht gerade oh, oder? Und die Schnurrt hat er auch nicht, ey. Die Leber hat er nicht mit dir gestreichelt. Nee zittert er immer noch. Ah, ja, der hat schon mal äh, angeklopft. Ein bisschen den Kalt hat er. Was war das? 17 Punkte? Fransheim. Naja, ein Durchschnittsbier. Ja? Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich billiges. Ja. War ja preiswert, ne? Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Also hallo und tschüss. Gerne. Ja? Ja, ein Rausschmeißerbier eigentlich. Ah ja, bier ja, ist was ganz anderes. Ich jetzt nicht. Äh, Kommst mir auf jeden Fall, normal. Ich hätte jetzt irgendwie ein bisschen was Cooleres erwartet von Frankfurt, oder? Ey, könnte. Naja, Frankfurt an die Oder. Was als nächstes? Naja, du hast dich jetzt beschwert. Jetzt werden wir mal die. der Tatzeug rausholen. 200 Jahre. Sternburg-Export. Also unbedingt den Kanal abonnieren und kommentieren und teilen und so weiter. Das haben wir. Ja. Mit. gut. So viel würzig, aber es ist ein ganz normale Sternburger Export, quasi die Fackel Neuköllns. Und wir werden aufschlüsseln, warum da 200 statt. Ja, im nächsten Video. Bis demnächst, haut rein. Schön mit uh, Gut schluck, oder wie nennt sich das? Du ruhig. Bis demnächst.